Ich komme seit es das quasi gibt. Ich glaube, es hat aufgemacht und zwei Wochen später oder so war ich hier. Ich finde es einfach cool. Man kann mit vielen coolen Leuten reden, man kann einfach kostenlos hier spielen, man kann sich unterhalten und man kann 3D drucken, programmieren üben, alles mögliche. Einfach üben und lernen und spielen und Spaß haben. Ich begleite hier unter anderem die Spieleprogrammierung, auch Animationsprogrammierung mit Scratch. Und da kommen einfach die Teilnehmer, die hier auch zum Computerspielen, spielen, da sind und die ein bisschen mehr über ja, die Struktur von Computerspielen auch lernen wollen, die dann selber das, was sie sonst konsumieren, auch applizieren wollen und selber einfach ihre eigenen Spielideen mitbringen. Ich glaube, eines meiner Highlights war als... Einmal, der 3D Druckraum neu war, das war das war also 3D Drucken war damals für mich so, ich wollte immer 3D drucken, aber hatte nichts dafür quasi. Und als das VR war und ich als ich VR dann spielen konnte, das war hat auch mega Spaß gemacht. Also mir hat gut gefallen, dass man hier auch die Scratch machen kann. Mir gefällt es auch mein meinem Blogsel, weil es ist gut, dass ihr auf so eine Idee gekommen seid, da Scratch doch schon sehr schwer zum Lernen, Erlernen ist und das Tonstudio gefällt mir auch sehr gut. Also, es war erstmal so: Wir sind beim ersten Mal hier reingegangen und ähm, da haben wir uns angemeldet und wir haben da einfach erstmal ohne irgendwas habe ich einfach Computerspiele gespielt. An ähm, der nächsten Woche auch und da hat sich so entwickelt, irgendwann kam das 3D-Druck. Ähm, dann kam das hier mit ähm, Spielprogrammieren, mit dem Scratch hier und dann kam das mit Blocks und so mit dem Tonstudio und alles und so hat sich das alles entwickelt. Ich denke, das äh, Tolle an dem Projekt ist einfach, dass es halt über so eine lange Laufzeit läuft dass hier wirklich alle dazukommen können, dass wir alle Altersstufen und Kompetenz gerade irgendwie mit dabei haben. Ich mache das so gut, ich kann jetzt gar nicht viel dazu sagen, weil das ist einfach so ein tolles Angebot, was man hier hat. Und ähm, also einfach weiter so, ich finde es spitze. Also,